Lang ist es her, doch nun geht's es endlich weiter mit FNAF 2 und Nacht 6. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel ging, aber ich werde mein Bestes geben, okay? Vielleicht habe ich es im ersten Try, vielleicht habe ich es im ersten Zehnten. Wir werden es herausfinden. So, wie funktioniert das Spiel nochmal? Ich muss hier lang, genau. Äh, es gibt einen Coin? Was soll denn Was? was Okay. Äh. Ich versuche mich gerade konzentri zu konzentrieren, falls man es merkt. Oh hi Freddy. Das sollte klappen. Ich glaube Wenn ich so lange aufhabe, habe ich das Gefühl, ich mache was falsch oh man, oh ja, ich mache was falsch, weil Fuxi lebte noch, ich meine, klar, der lebt die ganze Zeit, aber, ich will nicht, dass er da ist, piss dich, hi, na, stieg's aus dem Mund, piss dich mal, du musst eine Zahnspange tragen, hat der das denn Arzt nicht gesagt, Ich leuchte immer nur so ganz leicht in der Mitte, weil ich weiß, dass es Golden Freddy in Spiel gibt. Und wenn man den zu lange anleuchtet oder die ganze Zeit anleuchtet. Dann. Hast du so ein leichtes Problem. Nee! Wehe, wehe. Wehe, ich bin tot. Fuck! Alter, nee. Ich, ich, ich shake gerade ein wenig. Wenn ich ehrlich bin. Oh, fick dich, du Wichser. Ist er weg? Er ist weg. Alter, das war knapp, das war ultra knapp. Hi. Hallo. Hi. Alter. Okay, anscheinend kommt Gold Freddy nicht. Ich hab ich hab Glück. Weil ja, der könnte dann run nämlich zerstören. Hi. Okay, läuft gut! Bisher ist es immer nur das gleiche Prinzip Und ich habe bisher ganz viel Glück Ich habe nur Angst wegen der Musikbox Deswegen der noch sterbe Fuck, ich, ich treff die Dinger nie Scheiße Ja, das war klar, ich wusste, dass du da bist Ich wusste es bist dich? Chica, nicht... Fuck! Weh! Nein, das war gut, das war gut, das war gut. Halt die Fresse, das war gut. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Da ist jemand drin. Scheiße. Fick dich! Alter, ich fasse es gerade nicht. Ich bin ich bin gerade voll gut. Das war gut, halte mal, das war gut. <lacht> oh mein Gott. Ich gucke mal nach links, weil ich nervös bin. Fuck! Ich bin tot. Ich lebe noch. Das ist Feuer, das... Ja. Also, nicht erst, aber ja, weiß nicht, ob es erst ist, aber es ist gleich 5 uh, am. Yeah. Das ist 5 uh, am, yeah, Leute. Oh mein Gott, ich glaube, ich schaff's im First Try. ich wüsste gar nicht, wie mein Herz gerade abgeht. Piss dich. mach Beeil dich, beeil dich, beeil dich. Toll, Bonnie kommt immer nur selten. Das also ist sehr selten halt irgendwie. Was natürlich gut ist. Oh fuck, habt ihr es gesehen? Da war Golden Freddy. Hätte ich ihn jetzt angeleuchtet, dann wäre ich tot. Also, wenn er bei mir sitzt. dann darf ich nicht dann darf ich nicht anleuchten gar nicht kein einziges mal und wenn er im hall ist darf ich nur einmal anleuchten damit ich halt sehe ich muss ja halt einleuchten heul damit ich überhaupt sehe ob da ist deshalb darf ich nur einmal anleuchten so knapp es tut mir so leid es war so knapp The fuck was war das ach so wenn jemand reinkommt in den Raum wo ich gerade in die Kamera gucke warum gehst du nicht Foxy Der, Kür, der der tut von mir gerade. Alter. So scheiße. Ich versuche mein allerbestes, mich zu konzentrieren. Vallunball braucht immer ewig lange. Bis er geht. Das ist gewollt so. Er ist ein Arschloch. Und ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Es gibt nämlich auch, äh, by the way, ich erwähne das einfach mal, weil es wann soll ich jetzt sonst eh erwähnen, oh Mann, da, ich hab nie sonst Zeit, das zu erwähnen. Es gibt drei Secret Characters in diesem Spiel. Und zwar gibt's einmal ein Endoskelett, ein JJ, das ist Balloon Boy, aber das Mädchen, die ist unter dem Table, also unter dem Tisch hier bei mir. Also hier in, in Game natürlich. Und es gibt, äh, Phantom Bonnie, der dein Spiel crasht. Toller Charakter, der dein Spiel crasht, oder? Ja, finde ich auch. Nice. Kann er hier? So. Ich weiß nicht, ob ich dir irgendwann meine oder so zeigen werde. Oder versuche ich mir zu encountern oder so. Das weiß ich noch nicht. Ah, hier. Ah, hier. Okay. Dann sind Okay, los. sind alles. Jetzt aber, oder? Nein. Ich bin da wirklich am Zittern. Dieser jo Foxy Jumpscare, alter Junge, ich hab den nicht erwartet, ich dachte, die schaff's. First try. Foxy? Mangle ist da. Egal was ist, lass Mangle nicht rein. Ihr könnt das Spiel neu starten, es bringt nichts. Sobald ich jetzt weiß. Hi! Hi, na, wie geht's? Da das war Golden Freddy, oder? Habe ich ganz richtig gesehen? War der Golden Freddy? Oder? Oder ich mich gerade meine Augen? Ich dachte gerade, ich hätte Golden Freddy mit dem Crawl gesehen. Wieso sollte halt sein Kopf? Oder nicht? Haben wir aber jetzt runtergezogen? Nicht? Okay. Das ist erst im Frühjahr. was zum Teufel? Wie lange dauert das? Komm, eilig. Alter. Ja, ich weiß, wir raus sind jetzt noch viel, viel länger als sonst, aber... Nee, komm, lass mich. Da, er, da war da, da war da, da war da hundertprozentig, hab den gesehen. Menge ist da. Bei Menge habt ihr immer noch kurz Zeit. Hi. Hammer, Nicht? Okay. Hi. Na, wie geht's? Ich bin der echte Fredbear. Also bist du dich. Mein Gott. Immer diese Faker, Alter. Kennt ihr das? Wenn ich irgendjemand faken will und sagen will, ja, ich bin der echte. Aber wir sind es natürlich gar nicht. Mein Gott. Was sollen sowas? Was soll denn das, ha? Kamera? Nicht runtergezogen, ich mach's einfach. So, irgendjemand kommt in die Mitte. Vier morgens. Foxy macht mir halt Angst. Und Balloon Boy. Eigentlich auch. Ich hasse ihn. Ich... Hab's Ich hab trotzdem erschreckt. Und Foxy jetzt ist. Das ist mehr ein Glück. okay. Das ist Feuerjamm, glaub ich. Foxy, Foxy, ich wusste, Foxy kommt jetzt und fick mich. Ich fick dich aber. Täuschtige Täuschige geht eigentlich relativ schnell, wie ihr hört. Oder wie ihr... seht, was? Ich bin tot. Was hätte ich machen sollen? Hä? Ne? Was? ist die. das ist Golden Freddy auf dem Boden, oder? Oh, hi. Ich bin Hessiger Freddy, ich folge dir mal. Was ist das hier? Üh, und wer hübs denn die ganze Zeit? Ich hab so verkündet, warum? Was soll ich denn machen? Wenn die nicht weggeht. Ich sag noch so, ja, Tolchika geht eigentlich immer früher und schneller. Ja, haben wir gesehen. Wo geht's denn lang, Maronette? Über du mich töten? Oh, ein Geschenk? Hallo! Ein Geschenk! Wir finden aber noch rein! Ist das nicht okay. Tolles Spiel. Was soll ich sagen? Hi, na, wie geht's? Okay. Let's fucking go. Ich will es jetzt oh, durch haben. Es ist jetzt 23 Uhr. Ich habe morgen Schule. Ich will, ich dachte mir so, ja, komm, ich werde es im First Try vielleicht im Second Try schaffen. Mützi meint ja, wird eigentlich easy. Ich habe im First Try geschafft. Wie? Mützi. Wie kenne ich den? Wie? Was für Ich Da muss ich auf ihn rausschießen, Das weiß ich nicht. Das nervt mich. Hi, Fuchsi. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst reden. Ich bin nicht, sicher, ich kurz. Vielleicht noch oder lang. Ja, was ist das? Hi Freddy. Na? Wie ist das so? Das ist ein Geräusch. Das ist auch geil, diesen Geräusch wieder. Ja, auch, kann ich mich nicht konzentrieren. Bei den Gegenentwänden weiß man nie, wann die weg sind. Die sind einfach ein Mysterium. Ich dachte so, ja, das wird eine ganz kurze Folge, zehn Minuten vielleicht. Ja, das, das sehe ich. Oh, bist gar nicht so kurz. Also so, das ist ja gar nicht so kurz. Also ich war nicht so lang. Sorry, Das ist gar keine so lange Folge. Okay. Foxy. Nein, nein, nicht wirklich. Okay. Ah, hab's du. Ich wollte dich mal fragen, warte. Ich habe eine Folge wird wahrscheinlich 20 Minuten. Falls ich das jetzt nicht schaffe in diesem Moment. <lacht> Man sollte aber die Rechten nie außer Acht lassen, auch wenn da nur Toy Bonnie kommt, halt Mängel, die man hört. Was ist das denn Wenn Toy da ist, weiß ich nicht. du nicht. gefixt. Was? Ich dachte da wäre was. Fuck, die was. Fuck. Kommt ran, halt auf, auf ich kurz? Pause und dann haben die nächste Welle. Und Gegner. Next Wave. Ich Wave-Uhang. Wave 2. Es 6 Waves. Oder so. Also, jede, jede Jede Stunde eine Wave. weg. Fuck, ich hab nicht geguckt. Ich wollte gucken, nicht raus rein gucken. Ich bin so tot. Fuck, sie wird mich killen. die Worte, ja, ich ein First Try geschafft. Aha. Hello. Foxy. Ich wusste es. Ich wusste es. Deş war da gerade, da war Golden Freddy. habt hab das gesehen. Da war Golden Freddy. Schon wieder. Jetzt ist er weg. Golden Freddy war da. Golden Wert natürlich meine ich. Hab <lacht> haben ihn ja Golden Wert genannt. Ne? Golden <lacht> Fick dich! Fuck, ich bin tot! Ich bin tot, ich bin tot! Das war Golden Freddy und nicht Foxy. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Aber sieht nicht so aus. Also bisher bin ich noch nicht tot, oder? das Gefühl, dass Balon Billy Bitch Boy wiederkommt. Ich, ich zitter wirklich gerade. Also ich bin gerade wirklich. Ich, ich habe wirklich Angst. Dass ich wieder verliere. Ich würde es jetzt schaffen. Das war's. Oh, Kopfhörer aus. Ne, ich mache ne Kopfhörer aus. Keine Lust mehr. Was soll denn das? Was soll ich dagegen machen? Was soll ich dagegen machen? Was, bitte schön, soll ich dagegen machen? Ich darf jetzt... Oh, nee. Ich will nicht noch mal versuchen. So, aber ich sagen, fangen wir an. Let's go, komm. Kein Bock. <lacht> so, meine Taktik äh, ist so in etwa, dass ich Egal, ich weiß, schon sehen, was ich mache. Das ist jetzt so gesehen, der zweite Tag. Ich habe nämlich schon wenig aufgenommen. Hi, hi again. Welcome to stream. So, ich kann jetzt nicht richtig auf den, St auf den Chat achten, aber dafür brauche ich 45 Minuten, um dein zu fahren. So, okay. So, jetzt geht's los. I'm trying, okay? So. Foxy, Foxy ist so ein Arschloch. Hi! Hi Mützi! So, ab jetzt können die auch von hier kommen. Hi! war <lacht> lustig! Okay. Niemand? War da. Ich hab nach DEX immer noch einen First-Try geschafft. Opfer, Alter. Was muss nur los? Warum bin ich auf einmal so, so, so... Aufgeregt! Leute, hat auf mich aufzuregen. Also, aufgeregt zu... Ach, ihr wisst, was ich meine. Ich von Energie und zu Bruder. Was mache ich? Alter. I can't focus. Junge, <lacht> oh was da los? Okay, ist jemand da. Wenn die Musik aufhört. Ich habe das Gefühl, Bonnie will irgendwas von mir. Hey, schon One Away. One AM, es passiert irgendwie gar nichts. Das ist krass. Ah, jetzt, jetzt sage ich's. Jetzt kommt einer auf oh, meinen Tisch. Jeden Moment. Fucking Foxy. mal bitte irgendwie so ein gegner von mir kommen dann kann ich nämlich kurz in den chat schauen ja machen wir das immer so wenn jemand im chat wenn ich wenn jemand bei mir ist dann ist ein chat okay jetzt ist er weg weil bei braucht wenn jemand in den ist, wo hat ist braucht man immer richtig viel geduld nach sechs eher echt einfach wenn man die taktik macht nach sieben sterbe ich immer Instance, okay. Nope. So, immer wieder aufhören, damit ich Foxy flashen kann. Alles gut, Chibi Monika. Puppet ist nicht echt. Sie kann dir nicht wehtun. Doktor? Puppet isn't real. it can't hurt you. Puppet? <lacht> oh nein. Balloon Boy. -ball. Ist er weg? Er ist weg, lol. Ja moin. Und hi. Weg mit dir. Fuck. Ist er weg? Niemand da? Okay, super. Nicht. Wow, das bin ich jetzt wirklich erschrocken. Okay, weg. Niemand da? Nein, aber die Pappe... Fuck! Snap. Thank you. <lacht> Alles gut, kissen aber das ist nicht echt So, Foxy nicht da ist, der müsste jetzt eigentlich wieder da sein Nein, geh weg, Foxy! Foxy! Der Foxy killt mich immer <lacht> Feuer, am? Fick dich, Foxy Hi Bye Foxy wird mich killen, glaube ich Bist du weg? What the fuck? Game over, nein, noch nicht Noch bin ich am Leben Still alive. 5 a.m. Das ist gut. Okay. 5 a.m. Das ist, ist es ist schon 5 a.m. Ein Boy kommt nicht. Das finde ich gut. Das finde ich super. Mangle, come on! Ich glaube, ich schaff's sogar. Endlich, endlich. ich fang an zu streamen und auf einmal schaffe ich sofort. Oh, aber da war Foxy. Ich hab's gesehen, aber jetzt ist er weg. Okay. Oh, hi. Weg. Okay. Oh, super. Ich hätte jetzt verkackt. Ich hätte jetzt halt wirklich verkackt. Weil ich habe die Musikbox auf ganz unten und Oh. Yay! After being only open for a few short weeks, cuz it says is closing in stores. The nerve will be scrapped due to possible malfunctions. However, I original know how to in Captain hopes so a possible bla ah, bla ja, Alles klar. Die machen wieder zu. Mal wieder zu war. <lacht> <lacht> Ist ja auch einfach uns vorher eine halbe Stunde frustrieren. Okay, Leute, aber das war's dann mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut auf jeden Fall äh, am nächsten Mal vorbei. Und äh, die nächsten Folgen werden alle Challenges. Haut rein! Ich will sterben. <lacht>